Servus, schön, dass ihr wieder Zeit gefunden habt und eingeschaltet habt oder zufällig auf das Video gestoßen seid. Hier kommt ein Kasten her. Ja, was für ein Kasten. Wäre ja blöd, wenn hier ein Brotkasten wäre. Überall liegt das Werkzeug herum und ich will es endlich einmal in einem Kasten haben. Geordnet, schön, dass ich es finde und nicht suchen laufen muss. Ich werde den Korpus mit Schwalbenschwanzzinken fertigen. Die Höhe ist 1 Meter und die Breite ist 70 cm. Der Rest wird sich ergeben. Jetzt, das sind die Querstücke. Ich werde immer darauf achten, dass die rechte Seite des Holzes nach außen schaut. Denn wenn sich das Brett einmal so drehen würde, wäre hier offen. Und wenn ich die rechte Seite nach außen schauen lasse, dreht sich das Brett so und macht mir eigentlich diesen Stoß vorne automatisch dicht. Die Holz, Holzbeweglichkeit macht das alles dicht. Also, jetzt reißen wir uns das an: Tischlerdreieck, hier rechte Seite nach außen, hier mache ich mir den Spitz her, hier reiße ich mir das so an, und hier ist noch ein Teil, hier auch rechte Seite nach außen, und das Tischlerdreieck. Jetzt habe ich mir hier an diesen vier Teilen das Tischlerdreieck gemacht, und ich weiß in Zukunft immer, wie diese Teile immer zusammengehören und ich kann quasi die Zinken schneiden und kann mich nicht vertun, Außer, ich bin geistig total abgelenkt. Ich denke an... Hier habe ich ja schon einen Kasten, den habe ich mit der Zinkenschablone gefräst. Sie ist nicht handhergestellt. Hier habe ich die Hobeln von meinem Großvater hineingestellt. Das ist Maschinengezink perfekt. Das ist so perfekt, dass es das eigentlich langweilig ist zum Anschauen. Also nicht perfekt ist eigentlich immer schöner wie perfekt. Würde ich mal sagen, ja was soll ich sonst sagen. Das ist das Querstück jetzt unten, da reiße ich mir hier oben die Mitte an. Hier kann man gut lesen, hoffe ich, wie das berechnet wird. Zahl der Schwalben. Ist die Brettbreite durch eineinhalb Brettdicke. Zahl der Teile ist dann mal 3 plus 1 und Breite eines Teils ist die Brettbreite durch die Zahl der Teile. Hier kann man den Anriss gut erkennen und so sieht es als fertig aus. Zuerst müssen wir jetzt ein wenig rechnen. Anzahl der Schwalben ist die Brettbreite: 21,2 Brettdicke. Das ist 18 mm, 18 mal 1,5, dann hat man die 27 und die Brettbreite ist 21,2, also 21,2 ohne Komma, ich nehme die Millimeter nur, durch 27 ist 7,8 Schwalben. Wir könnten auch 8 nehmen, aber nehmen wir 7, die 7 Schwalben mal 3 plus 1. 1, 22 Teile haben wir. Hier ist 0 angelegt und hier ist 22 angelegt und bei jedem Zentimeter mache ich mir jetzt einen Strich. Normal schneide ich diese Schwalben und diese ganzen Verbindungen einfach so, Auge mal Bi-Aufteilung, aber manchmal muss man auch genauer arbeiten, denn man will ja keine blöde Nachrede haben. 6 Sechs teile, das messe ich mir jetzt ab. Sechs Teile sind 5,8 und dann hier von der Mittellinie 5,8 hinauf und dann mache ich mir hier einen Riss durch. Jetzt lege ich das schön her, teile es auf. Der Teil ist ausgelassen. Hier wäre der erste Teil, der ist ausgelassen. Also zum, der zweite wird hier genommen und dann wird er nicht mehr ausgelassen, dann wird er verbunden. Der dritte wird ausgelassen, der vierte wird hier wieder verbunden. Dann Und so geht es immer weiter. Zinken, dann ist die Schwalbe doppelt, zinken, Schwalbe doppelt, zinken, Schwalbe und so geht das dahin und jetzt hat das ein Gesicht und jetzt kenne ich mich aus. Durch diese sechs Teile, die ich hier angerissen habe, weiß ich die Schräge, die haben wir am Schrägmasch schon eingestellt und jetzt reißt ich mir das hier einfach an. Jetzt hätte ich noch die Möglichkeit das Ganze umzudrehen, falls ich das falsch eingespannt habe. Also jetzt ist ein guter Zeitpunkt nochmal in sich zu gehen und schauen wie das passt. Jetzt das Teil gehört so hin, es soll nicht runterfallen, somit muss so die schräge sein. Und wenn ich mir das jetzt so einspanne, muss so die Schräge sein. Da kann man sich, wenn man sich so unsicher ist wie ich, das hier anreißen, ein bisschen weiter nach unten, sich ordentlich raufschauen kann. Und jetzt reißt sich mir das hier überall an. wie die Holzstärke habe ich genommen um ein Tausendstel, das mir der Zinken etwas vorschaut und nicht die Fläche. Ich will lieber, dass das Hirnholz herausschaut, kann ich wieder bündig schleifen. Und die Seite, die außen ist, die sieht man. Also die reiße ich mir genau an, die andere Seite reiße ich mir gar nicht an. Denn das wird ja abgedeckt durch das nächste Stück, das kommt. Und hier kann man es sehen, hier will ich, dass der Schnitt Gerade ist genau darauf achten. Es muss genauso angerissen sein wie auf der anderen Seite, sonst passt das nicht. Also immer auf das Tisch der achten. Jetzt reiße ich mir wieder an, was herausgehört. Das Anreißen mache ich jetzt weiter alleine, denn ich will pfeifen und ich weiß nicht, ob euch das gefällt. Wenn ich mich auskenne mit dem schalten schalte ich jetzt eine Werbung. Also viel Spaß mit der Werbung. Falls ich keine geschaltet habe, kenne ich mich noch nicht aus. Hier hinten habe ich mir also ein Restholz eingespannt, damit das gleichmäßig zugeht. Und sonst zieht sich die Klemme immer so schief. Am Sonntag stehe ich auf, für jeden Sonntag, so um 8 Uhr in, in der Früh, also wenn ich daheim bin. Und dann los ich meinen Kaffee auf. Eigentlich los ich ihn nicht mehr auf. Ich stelle ihn am Rischot drauf und während der Kaffee warm wird, gerie. Die schlafen, meistens ziehe ich immer was wärmer an, weil wenn ich das Lied geschrieben habe, war Winter, also ich habe mit Warmhaut bin und um die Zeitung gegangen, Die ist nicht weit weg von uns. Da haben 1,20 kost sie haben ja 90 Cent eine, weil es mir wurscht ist. Dann gar nicht grammert, die Schuhe grad weil Storne liegen, sie am gestrahlt, das war richtig lott. Aus also meinem Mund raucht es ich rauche aber kurz. Beim Zinkenschneiden ist es das wichtig, dass der halbe Strich stehen bleibt, dass gerade geschnitten ist und dass hier aus ist. Also nicht über diese Linie drüber schneiden. So, jetzt macht man den ersten Schlag mit dieser Schablone quasi. Dann passt das ziemlich genau. Das kann man gleich überall machen, bevor das verrutscht. Aus und es ist saugalt. So Dann gehe ich um, der Kaffee riecht schon mal, die auf extrem stark nach Kaffee Schau, Ich gehe hin in die Kuchen, nehme das runter, laden wir es ein in mein, also ein, also ein Rieskäfer, wo der Lack schon ein bisschen, wo die Emaulierung schon ein bisschen angeschlagen ist, soll nicht gesund sein. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt gerade beim Teil nehme. Äh, da ist aber irgendeine Zusatzaufschrift da oben. Das man mal oben, ich gehe kurz bevor es gestorben ist. Da steht da oben Buddha Mr. daneben. Was soll man machen? Ja, was soll man machen? Ja, was soll man machen? Wir Eine Seite ist jetzt fertig, jetzt geht es an die nächste. Zuerst stemmt man hier hinunter, wo es spitz zusammengeht, damit man von der anderen Seite das besser wegnehmen kann, dann verkeilt sich das nicht. Ähm, ich hoffe, das habe ich jetzt verständlich erklärt. Wir sind halt so. wir so reden oder lachen? Jetzt setze ich mich hin mit meinem Kaffee. Äh, dann habe ich die Kronenzeitung aufgeschlagen. Äh, ich schaue eigentlich immer Seite 7. Weil, wegen den Nackertner. Die habe ich rausgeschnitten, ich habe die gesaumt. Und jetzt wie haben sie seit Seite 3? Auf ja, Seite 13. War das letztens. Jetzt, jetzt, jetzt habe ich letztens wieder in den Drei mal drei? Ist zwölf. Und wie das letzte drei. Mal. Das hier lasse ich stehen. Wenn ich es jetzt umdrehe, hat das noch eine Auflage und es kann mir nichts wegbrechen und es prellt nicht und so weiter und so fort. Und hier ist das jetzt so. Hier ist das ja breiter und es geht keilförmig zusammen. Hier spalte ich immer gleich die ganze Fläche weg. Wenn ich das hier machen würde, würde sich das in dem Keil immer festhalten und ich müsste es herausbrechen. Und so kann ich jetzt, dadurch dass ich es jetzt umdrehe, kann ich das Ganze so herausnehmen, ohne dass es mir drinnen hängen bleibt. Und das geht natürlich viel schneller. Als ich mir auf die Rollseite gegangen bin, habe ich aus der Ruth nichts rein und habe extra gewartet und habe es dreimal so gemacht, ins in der gekocht und dann habe ich geschaut und dann hab ich die Zeitung rausgekommen. Fünfmal in der erwischt werden würde, weil ich mich beschweren würde beim Herr Kontrolleur, dass das nicht mehr so passt, dass er eigentlich mein ganzes Ritual am Sonntag zusammengekauft hat. Aufgrund des tischler weiß ich jetzt, wie das zusammengehört Jetzt kann ich mir das nächste Teil nehmen. Zuerst das Material, also die Materialstärke anzureißen. Das habe ich hier. Und das gehört hierher. Das Brett ist ein wenig gedreht. Jetzt muss ich mir hier eine Zwinge ansetzen, dass ich gerade werde, sonst wird das nichts. Kontrolle. Das Richtige gerade geworden ist. Ja. Dann kann man sich das anreißen. So. Jetzt ist das angerissen. Jetzt markiere ich mir gleich, was weggehört. Hier ist es jetzt wichtig, ganz genau zu schneiden, denn so wie das andere jetzt ist, das lässt sich nicht mehr verändern. Also hier erwarte ich Disziplin. So. und jetzt sind ja die Schnitte hier, werden ja schief, jetzt kann man sich das, also wenn man es ganz genau haben will, geht man eigentlich so sogar her, stellt sich das in die Waage, also in rechten Winkel zur Hobelbank, und jetzt geht erst richtig die Post ab. Aggressiver Stand und schneiden. Ihr dürft nicht so genau zuschauen, da kann ich nicht schneiden. Kurz die Augen zu machen, bitte. Um, und jetzt wird irgendwie wieder hinkommen, dass ich sagen kann, du bist ein Depp. Ja, was soll man machen? Ja, was soll man machen? Soll man warnen oder lachen? Die ganzen Schwalbenschwänze und die Zinken sind jetzt geschnitten, gestemmt. Alles passt. Ich habe ein wenig nacharbeiten müssen mit der Raspel. Jetzt weiß ich, wie es zusammengehört, durch das Tischlerdreieck. Und ein Freund macht mir die Rückwand, der hat eine 8mm MDF-Platte, dieser wird der funieren. Dazu werden wir hinten natürlich eine Nut machen müssen. Ich habe das jetzt so grob zusammengesteckt, dass man das erkennt, wenn die Nut hier läuft, unter der Schwalbe, dann sieht man das seitlich nicht. Von unten sieht man es natürlich, aber unten ist uns das egal. Also die läuft dann hier, hier ist sie aus, geht nicht durch und hier geht sie so durch und man sieht sie unten und oben. Man sieht dann unten und oben den Austritt der Nut, aber das ist... Kein Problem. Jetzt werden wir das nutzen. Die Rückwand, die hineinkommt, ist 8,5 mm stark. Ich habe aber nur einen 6 mm Fräser. Den lasse ich jetzt gleich drinnen. Den Nachstellen muss ich sowieso. Das heißt, ich muss dann um 2,5 mm auf oder abfahren. In meinem Fall habe ich es so eingestellt, dass ich auffahren muss. Dann habe ich 8,5 mm. Wenn die Rückwand dann schwer hineingeht, kann ich hinten einmal mit dem Putzhobel oder mit der Schleifmaschine durchfahren und sie geht schön streng hinein. Das ist mir lieber, wie wenn sie so flattert. Ähm, den Vorschub habe ich so aufgestellt, dass er mir das anpresst an den, an den Anschlag. Das geht nicht mit allen Vorschüben so, aber mein Vorschub ist ein extra klasse Spezial-Sonder-Edition-Live-Vorschub und der kann das. Also hier drücken die Räder dann das Stück gegen den Anschlag und der nut ist schon drinnen. Tischler-Dreieck, muss hineinschauen, somit kommt hier die Nut. Wenn ich sie jetzt schon hätte, könnte ich sie mitverleimen und das wäre kein Problem. Ich habe sie aber nicht, jetzt muss ich sie von unten reinschieben, somit muss das hier unten weg, dann kann man ja seitlich hineinschauen, hinten, da ich ja diesen einen Zinken ausgeschnitten habe. Aber ich werde dieses Teil einfach wegschneiden und dazuleimen, dann sieht man nichts von diesen ganzen Problemen, die hier aufgetaucht sind. Es ist ja kein Problem, es ist einfach, was ist das? Keine Ahnung. Das brauche ich, das schneide ich dann einfach ab und leime es dazu seitlich. Und dann ist das Problem gelöst. Jetzt werde ich die Kante schleifen, die Fläche noch schleifen, die anderen sind schon geschliffen. Hier habe ich die Nut mit dem Backel ausgeschliffen, dass die Rückwand schön hineinrutschen kann und dass nichts ausreißt. Also immer so eine Nut schön Kante brechen, anfasen. Es ist natürlich sinnvoll, das Ganze innen schon vorher zu schleifen. Und wenn ich es zusammengeleimt habe, muss ich nur mehr die Ecken herausputzen durch den leim Jetzt alles herrichten, es kommt ein Freund und hilft mir beim Zusammenleimen, denn ihr wisst, beim Leimen habe ich immer einen Stress und ich will keine äh, Herzrhythmusstörungen bekommen. Daher kommt jemand, ich werde alles richten, denn wenn dieser kommt, es ist noch nichts gerichtet, bekommt der wieder Herzbeschwerden. Es ist eine sehr herzbeschwerdenreiche Gegend hier, also Leim, Wasser, Zwingen, und Backel zum Beilegen. Auf die Plätze, fertig, Feuer, los! Künstler Spülscheine scheine Lieder, wir haben sie dazu entschieden, dass wir die scheine Lieder reduzieren, weil, warum unerfach, wenn es kompliziert angeht, dann lege ich mir eigentlich nieder am Sonntag und schlafe. Dann ziehst du die Socken aus. Und Dann ziehe ich es aber wieder an und auf die Socken steht da oh, ein du bist der Depp. Ja, was soll machen? Ah oh ja, was soll man machen? Die ganze Bude, eben, hörst, das ist sicher nicht zum Lachen. Passt. So, das war der Abschluss von dein Lied jetzt Die Rückwand habe ich jetzt auch schon bekommen, funiert mit Buche. Geht etwas, etwas streng hinein. Werde ich einmal drüber hobeln. Lieber ein wenig zu streng wie zu locker und die Luft passt dann nicht schön. Hierzu werde ich mit dem Putzhobel einfach durchfahren. Die Rückwand ist drinnen. Jetzt messe ich die Diagonale, denn wenn der Korpus nicht im Winkel ist, habe ich mit den Rahmentüren ein kleines Problem. 122,1 121,6 Das heißt, wir müssen so die Zwinge ansetzen. 121,8 und 121,8 Jetzt habe ich hier diese Plattenstärke, werde mit den Fingern so gehen, dann bin ich ziemlich Mitte und werde mir hier diesen Riss machen. Dann werde ich vorbohren und schrauben. Jetzt werde ich nachmessen, um zu schauen, ob sich nichts bewegt hat. 121,8 und hier dasselbe. Das heißt, der Korpus ist ganz genau im Winkel, hier, die Platte steht hier einen halben Millimeter vor. Das mit der, wo man die Platte sieht, ist die Oberseite und so sieht der Korpus aus. Jetzt muss ich nur noch die Kante schleifen und dann ist es bereit für Teil 2. Somit kann man eigentlich jetzt sagen, wir sind mit Teil 1 fertig. Die Zinken sind auch einigermaßen schön, hier ist etwas Luft, hier unten sieht es ziemlich gut aus, hier bei der Rückwand auch alles, wie es sein soll, auch innen perfekt dicht, das ist wichtig. Noch wichtig ist auch, dass diese Ecken hier alle zu sind und auch, auch hier sind die Zinken, hier ist etwas Luft, ich hoffe, das kann man erkennen. Und ansonsten passt das alles. Tischlerwerkzeugschrank, Korpusbau, Teil abgeschlossen. Jetzt gibt es dann den Teil 2, der kommt nächste Woche. Ich sage natürlich Danke, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich habe mich nicht verletzt. Ich habe noch alle Finger. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Und wenn ihr auch andere Videos von mir anseht, also ansehen, tun, tut, anseht, anschaut. würde mich sehr freuen, wenn ihr auch meine anderen Videos anschaut und Daumen drauf, Gefällt mir drücken, Abonnieren ist auch sehr super und was kann man noch sagen, ich werde euch noch ein kleines Lied vorspielen Oh du schöner Korpus, du gefällst mir so sehr Oh du schöner Korpus, dich gebe ich sicher nicht mehr Hey, außer, außer jemand gib mir Film Oh du lieber Korpus, du bist so wunderschön Oh du lieber Korpus, mit dir will ich spazieren gehen Oh du lieber Korpus, du standest mal in Saft, jetzt bist du ohne Graf. Du bist so schön, ein schönes.